Ah, hat die Spule einen kleinen oder großen Bruder bekommen. Was? Nee, es ist. also. soll ich rüberschwenken aufs Multimeter? Moment, erstmal erklären. Ne? Also äh, ich habe jetzt hier meine zweite ähm, Spule. Ne? Da habe ich ähm, hier solche, solche Eisenstangen, solche, Moment. Diese welchen? Ähm, die habe ich verzwirrt. Ne? Okay. Schweißstangen, also verzwirrt. Ich glaube, wie rum habe ich verzwirrt? Ich glaube, warte mal, wie saß ich da? So rum habe ich verzwirlt. Ja, ist, so, ne, ist ja wurscht. Ich glaube. nein, mal gucken, ob die um wurscht ist. Ja, ähm, dann habe ich die mit vier Drähten parallel gewickelt. Ein Draht war 0,13er, die anderen drei waren 0,15er Draht gewesen. Ähm, von der Grammzahl her bin ich auf, ich 2x72 Gramm gekommen, so um die Drehung was, was das Drahtzeugs betrifft. Ne? Da könnt ihr euch mal ungefähr ausrechnen, ähm, welche Länge das hat. Und Aha, das ist wirklich auch interessant hier. Geht ja immer weiter runter. Das muss ich doch mal her schwenken, weil vorne waren wir da nämlich bei 80 Volt gewesen. Hm. Na gut, okay. Ja, also ich habe ja gedacht, dass Gleichspannung rauskommt. Okay, erst nochmal hier zurück dazu. Ähm, ja, und zwar habe ich mir gedacht, ne, ähm, da könnte man ja, wenn man die mit vier Drähten parallel wickelt, die Spule, ähm, einen Draht, also eine Wicklung dafür nehmen, um die... Uh, anzuregen, ne? aber ein bisschen anzustoßen, deshalb gehe ich hier vom Bedini Ausgang in diese eine Windung mit dem 013er-Draht rein und die 015er-Drähte habe ich alle in Reihe geschalten, dass ich hier also eine große Spule habe. Und ja, beim Anfahren waren wir vorhin bei 85 Volt gewesen. Wieso gehen wir denn jetzt immer weiter runter hier? Das ist ja komisch. So, ich zeige es euch nochmal. Ne? Ausschalten. schalten Aha. Ich glaube, da muss ich doch mal das Multimeter mit dranhängen Äh, Quatsch, ist Oszilloskop. Gut. Also nochmal rangehen. Gut. So. Ich soll der erst schon verrückt spielt, weiß ich gar nicht. Ne? Normalerweise müsste ja noch nichts drauf sein. So und. Liegt am Anfang ganz schön los. Vielleicht habe ich auch die Polarität ein bisschen verwechselt. Wer weiß. Aber, hey, damit rechnet doch kein Schwein. Hm. Okay, es scheint voranzugehen. Mal gucken, ich habe allerdings schon die nächste Idee für den nächsten Spulenkammenkopf. im Kopf. Der scheint ja so nicht schlecht zu funktionieren. Gucken wir mal. Den Bedini-Ausgang hochpulsen bringt wirklich was. Uh, das geht schon ein bisschen zu weit hier. Ne? Ein bisschen weiter runter. Oh. So also, denke ich. So könnte das was werden, wa?